Ja, herzlich willkommen hier zu einem neuen Vlog, ähm, dieses Wochenende geht's nach Thüringen und nach Westdeutschland, wir interviewen einen Zeitzeugen. Ähm, ihr wisst ja, dass äh, das ist natürlich jetzt eine traurige Sache, aber halt Zeitzeugen, die, den Zweiten Weltkrieg miterlebt haben, sind natürlich sehr rar geworden. Viele sind leider gestorben. Wir haben tatsächlich ähm, noch jemanden äh, gefunden, der ähm, viel erlebt hat zu dieser Zeit. Und damit dieses Wissen halt nicht gänzlich verloren geht, wollen wir ihn gerne noch interviewen. Das bedeutet, bedeutet natürlich für uns eine etwas längere Reise, aber äh, das ist eine Sache, die man einfach ähm, machen möchte, damit halt, sage ich mal, diese Geschichten nicht verloren gehen. Und dafür geht es jetzt nach äh, Thüringen als allererstes. Denn wir fahren mit Ludwig dorthin. Er ist natürlich unser Kameramann von Powerlight Works. Und vorher muss ich noch den Adam abholen. Das führt mich also nach Brandenburg Und denn wir werden noch ein paar Unboxings aufnehmen, die Zeit ein bisschen nutzen. Wie immer, versuchen wir effizient zu sein. Um äh, guten Content abzuliefern. Ja, dann würde ich sagen, wünsche ich euch viel Spaß bei den Impressionen und äh, wir sehen uns wahrscheinlich zum Ende des Videos nochmal. Ciao! Äh, Aus. Ja, ich bin jetzt hier in Thüringen, sozusagen in einer unserer Zentralen, einer von unseren drei Stützpunkten, und zwar Ludwigs Zuhause, da seht ihr ihn auch schon sitzen, fleißig wieder am Rendern, Adam ist auch dabei, und wir haben heute einiges vor. Weil die denn echt zu dritt sind, das könnte echt richtig cool sein oder zu viert, ne? So, ja, jetzt geht's weiter. Wir werden jetzt äh, in den Wald fahren und äh, die Unboxing ist dem. Wir haben leider ein bisschen Zeit vertrödelt, muss ich ganz ehrlich sagen, weil wir uns ewig nicht gesehen haben, haben gequatscht, ein bisschen gelacht und so weiter. Aber wir fahren jetzt in den Wald, haben jetzt hoffentlich noch drei Stunden Licht. Und äh, ja, Bilder seht ihr gleich. Viel Spaß. Mal, wie, die, wie die genau, auch die einzelnen Funktionen und Kiopo genau. Meistens ist es ja so, dass du gedrückt hältst in den. Leute, es ist jetzt irgendwie halb zwei. Wir haben jetzt ganz viel gesteckt, noch ganz viel gemacht. Jetzt schneiden wir noch ein bisschen von Anfolge äh, 7 rum und dann geht's ins Bett und morgen früh geht es dann gleich weiter.